Mit meiner Motion möchte ich den Bundesrat beauftragen, klare Richtlinien für die Leistungsvereinbarungen zwischen dem SECO und den Arbeitslosenkassen zu schaffen. Ausgerechnet die Unia rechnet als einzige Anbieterin ihre Leistungen als Pauschale ab. Es stört mich, dass es die Unia ist, die hier eine Ausnahme bildet, und zwar eine große Ausnahme. Denn die Unia führt bekanntlich die größte Arbeitslosenkasse der Schweiz mit einem Anteil von 24,2 Prozent. Jeder vierte Arbeitslose, jede vierte Kurzarbeiterin wird also über die Unia abgerechnet. Über diese Unia wohlverstanden, die in der Corona-Krise mit einer regelrechten Kampagne gegen den Bundesrat alles daran gesetzt hat, möglichst viele Betriebe in der Industrie oder auf dem Bau zu schließen oder zumindest herunterzufahren. Was sicherlich gut gemeint war, hat jedoch zahlreiche Fälle von zusätzlicher Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit geschaffen. Die Unia können diese Folgen ja eigentlich egal sein. Sie verdient ja an den Verwaltungskosten. So zynisch es eben tönt, so ist es leider auch. Die Unia profitiert also von jedem Arbeitslosen, von jeder Person in der Kurzarbeit. Vertrauen ist gerade jetzt äußerst wichtig, stehen wir doch als Folge dieser Corona-Krise auch vor einer Krise auf dem Arbeitsmarkt. Umso dringlicher ist es, die gesetzlichen Grundlagen der Arbeitslosenversicherung zu überprüfen und anzupassen, ich bitte Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meiner Motion zuzustimmen.